Hey Leute, willkommen zurück zu Call of Duty Advanced Warfare. Wir nehmen den obligatorischen Schluck. Äh, kurzes kleine Reminder, so sieht unser Setup momentan aus, damit ihr das einfach wisst. Ich bin momentan nur da drüben am Leveln, weil Defense und Gesundheit ist für mich recht geil. <lacht> weil ich bin nicht so gut, aber ich würde gerne auf Schreckhaftigkeit als Nächstes gehen. Wie auch immer, wir kommen zu Kapitel 4, das habe ich jetzt nachgeguckt. Traffic war Kapitel 3, also Regerverkehr. Ich habe eine englische Seite, aber das ist eigentlich ziemlich ziemlich leicht zu besetzen. Oder weiß ich, jetzt kommen wir in Kapitel 4 anscheinend. Wahrscheinlich. Leben stehen auf dem Spiel. Die Streitkräfte von Atlas schreiten schnell ein, um die Geiseln zu retten. <lacht> Verdammt noch, mal, Gideon. Du bist ja fast ein Filmstar. Red kein Unsinn. Das ist vermutlich das erste Mal, dass dein Hinterweltler Arsch ein sieht, der noch alle Zähne hat. Aber reg dich nicht auf. Das ist echt witzig, weil deine Mutter... Wow. Seht ihr diesen Scheiß? Oh, nicht übel, was? Du hattest Glück. Die KVA wird immer besser. Was wurde aus dem Kerl, den wir aus dem Wasser gefischt haben? Hm, eins hat ihn übernommen. Ist mir recht. Krass, Mann. Einfach krass. Bleib locker. Bleib locker. Was äh, können wir für Sie tun, Sir? Fürs Erste reicht ein Glas? Das geht noch besser. Setzt euch, ich Jungs. Beim Militär gibt es ein Sprichwort: Behandle deine Männer wie geliebte Söhne, und sie folgen dir ins tiefste Tal. Ich verlor meinen Sohn. Und jetzt weiß ich, es zählt jeder Moment. Du musst sagen, was gesagt werden muss, solange du kannst. Ihr habt einen großartigen Job gemacht. Lagos bietet fantastische Perspektiven für Atlas. Und dafür danke ich euch. Auf euch, Männer. Das Feiern tat gut. Aber Gideon hatte recht. Es war reines Glück. Und die KVA wurde immer besser. Und setzte sich täglich größere Ziele. Euch hinter dem Schutz der Technologie versteckt. Technologie ist wie Krebs. Ich werde euch von diesem Geschwür befreien. Ich setze die Welt zurück in ihren Ausgangszustand. Ich bin Hades. Ich bin euer Retter. Ares 2 bitte visuellen Überblick über Plan Quadrat. Bitte bestätigen. ihr das auch? Okay. Verlässliche Daten zeigen, dass die KVA eine Kernschmelze im Reaktor auslösen will. Wir starten im südlichen Hof und rücken dann nach Norden vor. Wir beenden es im Kontrollraum. Los in Position. Deaktiviere 2-3. Halten wir uns immer noch an die eingeschränkten Einsatzrichtlinien. Wie Korea! Nur mit mehr Strahlung! Drei, vier. Bodenluftrakete auf 12 Uhr abgefeuert. Auf. Okay. Das kam jetzt voll random. Ich habe das Gefühl, dass das Spiel gerade einfach random Missionen zusammenklappt. Vielleicht hängt das am Schluss noch zusammen. Fände ich cool. Momentan habe ich eher das Gefühl, dass ist gerade wieder eine random Mission wo wir irgendwie als Söldner halt reinkommen. Also eigentlich spielen wir halt von Job zu Job mit Atlas, habe ich das Gefühl. Wo will ich denn hin? Mitchell, Seilrutscher Von mir aus dahin. Okay. Alpha, wir sind am Boden. Noch drei, dazu. Ich denke, die wollen mir Willkommen was sagen mit dieser zum Party, Position. Bravo. Sammeln! Alpha scheint in der Scheiße zu stecken. Wir rücken mit ihnen zum Zielgebäude vor. Yes! Abrücken! Feuer frei! Fußsprung aktiviert! Mitchell! und Feuer erwidern. Hinter diesem Drohne ist denn auf mich! Der MT ist noch aktiv! Soll sich verdammt nochmal jemand darum kümmern! Nein, ich geh's nicht in Deckung, ich steig hier ein. so ich kann auch fahren ich dachte ich bin nur das schütze aber ich bin mal wieder alles hier alle kriegen raketen ab Titan auf den Bravo. Wir sehen einen in der Nähe. Ops. Das war der Titan. Ich habe zerstören zu spät gelesen. Ich habe nur den Kreis gesehen und dachte, ich muss dahin. Kann ich den Heli nicht wählen? Scheint nicht. Feuer und vergessen. La. Ja. Zehn Gegner mit dem Raketenwerfer. Achso. Ja, Kleinigkeit. Ich mal ein bisschen nach vorne, ich hoffe der verreckt nicht automatisch immer. Ich glaube eben schon. Ja, das ist scripted, dass ich da mit den, mit den Titan spielen muss damit. Verstanden, also. so das geht. da und unten glaube ich noch ein Medipack gewesen. wie auch immer irgendwie ist da vorne was ach da ja, ich muss kurz warten Muni Auf der östlichen Seite der Straße. Darf's gleich wieder das ziehen. So. Haben wir jetzt mal? Oder nicht mal. Come on. Den Titan mit dem Danke, ich weiß, ich bin super. Achtung, Bravo. KVA haben das Verstanden, Wir sind unterwegs. Wir müssen Oh, die Busse sehen cool aus. Die gefallen mir. Also, wir müssen hier rein. Geht's wahrscheinlich. Am schnellsten kommen wir durch den Aufzugsschacht runter. Roger. Öffnen wir die Türen. Die Waffe ist komplett am Arsch. Jo, jetzt habe ich einfach das Dinger dabei. Geil. Einer nach dem anderen. Anscheinend bin ich der Erste. Sicher. Hier entlang. sieht aus wie ein Dead Space hier. Bravo, die Reaktortemperatur steigt an. Schlechte Neuigkeiten, oder? Die Marker sind unter der Norm, aber stabil. Können wir es noch schaffen? Die armen Teufel hatten keine Chance. Weiter. Das ist ja wirklich was für ein Dead Space für mich. Mit diesen engen Laboren und so. Rechts halten. Es gibt eine Abkürzung. Aber da wird es hässlich. Zusammenbleiben. Komisch. Sollten wir uns vielleicht schützen? Wäre das vielleicht eine Idee? So, weißt du, mit äh, Schutzanzügen, die da hängen? Vielleicht. Weiß ja nicht. Wäre zu einfach wahrscheinlich. Mit dem Stem kann ich glaube einfach so ein schnelles Landen mit dem Stampfer machen wahrscheinlich. Genau, bringt mir das Schallaktivierungsding. Nicht viel, glaube ich. Ähm, ähm, ähm, ähm, ähm, Da unten ist noch einer. Wir zu uns. Das ist gar mein Chef, den soll ich vielleicht nicht anschießen. Autsch. Okay, der war verdient. Los, los! Bravo! Ihr müsst so schnell wie möglich durch den Reaktor. Ziele auf dem Balkon. Ausschalten! Ach so, das gibt so, ein, so eine Schockwelle. Würdest du bitte schneller nachladen? Verdammte Scheiße. Los, los, los! Bravo, ihr müsst... Wäre ja, das Nachladen-Update vielleicht doch nicht so dumm. Ziele auf dem Balkon, ausschalten! Bin ich, dass sich die schon ewig ankündigen wegen dem roten äh, roten Zielding. Nein, komm, auf, fuck off! Ich dachte, hinter mir ist einer. Also einer von uns. Ja, ich trinke jetzt für jeden Tod. Eins. Auch nicht, anscheinend nicht. Danke. Ja, ja. Jetzt laut genug. Was sind das? Unter Exoschallwelleneinwirkung. Nice. So, kurz nachladen, bevor wir weitergehen. Warum oh, ich hab einen Granatwerfer ist nicht das Schlauste. Für sich selbst um. Bis zum Kontrollraum sind es noch 300 Meter. Verstanden. Heftiger Widerstand im Reaktorraum. Verstanden. Ich will nicht schon wieder sterben. Also nicht, weil ich nicht trinken mag, aber irgendwie würde ich doch gern vorwärts kommen. Eigentlich. Ey, da stirbt 10 Mal und das ist kein Problem, aber ich darf nicht einmal sterben. So, ich hol mir jetzt einfach ein paar Kills ab. Ich frage mich, ob ich alle Missionen erledigen muss, oder ob ich einfach mit Kills äh, stacken könnte. Okay, ich glaube, das Grüne heißt, dass ich einen Kumpel umgebracht habe. Oder dass ein Kumpel gestorben ist zumindest. Muss ja nicht alles nur ich sein, okay? Einige bin sicher, ich, aber nicht alle. ich Ja, das sieht wirklich aus wie Dead Space. Ich finde das voll schlimm gerade. Ehrlich gesagt. Ja, man kann nicht Finger benutzen, man muss drauf haben mit der Faust. Das ist die moderne Technik aus dem Jahr 2055, das habe ich im Hauptgegeben Ladebildschirm gesehen, dass es 55 ist. Geil. Ich drücke nach oben. Ja, bei dann eben nicht. weiter! Wir haben es fast geschafft! Die Drohne zeigt mir wenigstens an, wie viele Feinde am Leben sind. Bravo, praktischer. Jungs. Keine Chance. Vier Stück noch? Ja. Noch einer. Hä, irgendwo ist es gerade geschossen. Ich bin da Der gehört mir, das weiß ich. So. Cool. Ich glaube, dass wieder einer von uns gestorben und ist. Ich weiß nicht, was ich jetzt plötzlich mitnehmen konnte, was vorhin nie ging. Gar nichts mehr anscheinend. Cool. Ah, vielleicht seine Granaten und so. Ja, okay. Diese Konsole ist noch aktiv. Hier Sicher? Ach, ich muss hierhin. Profit, seht ihr das? Bestätigt. Wir sehen dasselbe. Okay. Kerntemperatur stabil. Die Kühlbecken müssen geflutet werden. Moment. Das Niveau sinkt. Die Dampfleitungen wurden unterbrochen. Ja. Was? Versuche Umleitung, die Kerntemperatur ist kritisch. Abbruch. Die ich mach das. Wir haben eine Stufe 7. Sofort aus dem Bereich weg. Scheiße. Verstanden. Bravo. Status Scheiße, ist in der Scheiße, die haben uns. Die wussten genau, dass wir kommen. Also, ja, wir haben uns gut angekündigt, aber ich glaube, die haben. vorgängig schon gewusst, dass da jemand kommt. Und haben dafür gesorgt, dass er nichts machen kann wahrscheinlich. Alter, eine richtig fette Tür. Der Vorteil des High Grounds ist halt schon extreme teilweise. Nicht immer. Manchmal denkt man sich so, ja, okay, jetzt sehe ich halt zwei Zentimeter mehr. Aber gerade bei der, der dem, der da hinten war zum Beispiel, da konnte man es richtig schön reinhauen. Ich meine, ich stelle mich dafür auch recht offen oben auf. Das muss man jetzt einfach mal so noch zu nebenbei sagen. Ich bin auch nicht gerade unauffällig da oben. Ich glaube, die schießen gar nicht mehr auf uns. Ich glaube, die wollen alle nur weg. Never mind. Was zum das? Ist die Granate, in die Luft. intelligente Granate gerade in den Heli geflogen. Weniger Feinde zu mir lockieren, heißt mehr Platz für uns, ne? Wow, scheiße. Gar nicht gut, gar nicht. Nein, nein, nein, nein, nein, nicht gut, nein. Kann ich hier bitte weg? Alter. Als ob. Da ist der! Bring uns runter! Bitte. Ich will kommen, ich kann nicht. Ich kann nichts machen. Okay, da ist schon. Okay. Scheiße. Cool, jetzt wird schon mühsam. Und wir nehmen einmal Rückstoß, um die Schreckhaftigkeit zu reduzieren. Danach dann nachladen, wahrscheinlich. Und direkt in die nächste Mission. Ich bin übrigens jetzt auf Bion gestiegen, weil mein Cola da ist. die vergisst man nicht manche momente brennen sich auf ewig in unser gedächtnis ein wo waren sie am tag als alles anders wurde vor vier jahren wollte ein mann unsere welt zerstören wollte ein mann dunkelheit über uns bringen dachten wir wir würden es niemals überstehen doch das haben wir zusammen. als sie verwundbar waren gaben wir ihnen kraft als sie krank waren boten wir ihnen heilung als chaos herrschte sorgten wir für ordnung stabilität sicherheit die chance auf einen neuanfang wer wir sind wir sind der weg nach vorn Tatsächlich springen wir schon wieder vier Jahre in die Zukunft. Zweieinhalb Millionen Menschen, alle in Lagern wie diesem. Echt kein Urlaub, aber sie haben Nahrung, Wasser, Sicherheit. Alles dank Atlas. Und jetzt hat die KVA die Eier nebenan einzuziehen. Leck mich. Vier Jahre später, im Jahr ja, 2059, habe ich gesehen. Du siehst scheiße aus. 22 Tage am Stück. Die KVA macht keine Pause. Und wir auch nicht. Verstanden. Sie wollten die Leute im nächsten Monat zurückbringen. Dann ist die KVA aufgetaucht. Jetzt ist alles abgeriegelt. Sie beschützen unser Ziel. Sind wir noch dran an ihm? Dr. Pierre Danois. Er ist im Innenstadtkrankenhaus. Haben grünes Licht. Vier Jahre Jagd auf Hades und seine rechte Hand klopft einfach so an der Tür. Das ist brillant. Hey! Hey! So, ich dachte, die reden mehr. Na gut, ähm. Ja, wir sind jetzt in einem Lager. Wie schnell sich alles ändern kann. Heftig. Und danach einfach vier, fünf Jahre lang. Keine Besserung mehr wirklich. Moment, Captain. Diese Truppe. Bitte warten. Was zur Hölle macht die KVA in Detroit, Boss? Eine leere Stadt ohne Polizei oder Augenzeugen ist ein guter Ort, um etwas zu verstecken. Oder jemanden. Okay. Viel Glück da draußen. Gerian. Torres. Sind wir fertig? Ja, die Bikes stehen bereit. Das Zeitlimit ist eingegeben. In Ordnung. Aufsteigen. Oh, yeah. Schneemobile nur cooler. Synchronisieren. Bravo 2-1, der Doktor hält Position im Krankenhaus. Die oh, ich kann nicht selber fahren. Verstanden, Prophet. Bei Kontrollpunkt blauen 5. Nicht vergessen, wir brauchen ihn lebend, um Hades zu finden. Verstanden, Bravo Ende. Das ist aber nicht schon alles, was wir hier gefahren sind, oder? Ich glaube, dass das Detroit ist. So viel hat sich nicht geändert. <lacht> ja, wer weiß, ne? Wenn oben alles voll Wasser ist, müsste ich... Egal. Ich meine, oben waren Autos halb versunken und hier stehen sie teilweise noch ganz oben fast. Ah, es sieht schon recht cool aus hier. Gut, das hätten wir jetzt in 10 Minuten auch laufen können, aber. Wir suchen jetzt einen Doktor hier. Ja? Direkt neben der Station sind die Feinde eingezogen. Und der Verdacht ist, dass sie einen Menschen Weil verstecken da. Wenn ich das alles richtig verstanden habe. Und wir wollen diesen Doktor. Ich glaube, ich habe einen Schalldämpfer drauf. Wenn ja. nicht, wäre es scheiße gewesen. Cool. Ja, ich habe schon gesichert. Komm jetzt, mach vorwärts. Nella. Ich muss gucken, eigentlich habe ich theoretisch vor heute Abend das ganze Spiel zu spielen, aber ich weiß nicht, ob es zeitlich hinkommt. Ich hoffe. Fände ich cool. Mord, die Alter. Alle erschossen, nicht mal irgendwie sonst gestorben. Die wurden alle erschossen. Guck mal. geht könnte es mehr von ihnen geben als wir dachten. Mitchell, die Tür. Der Krieg ist nah. Das Königreich der Tür, Könige. Okay Killers. Billy Boys. Tür, Glasgow, Southside. Wenn 924er. Komm hier. Alles ein bisschen angucken. Ich habe auf dem Arm Sensor, den ich nicht angucken kann. hoch. Kann ich meine Taschenlampe ausmachen? Geht es hier weiter? Ich glaube, mit solchen oder hier mit solchen verschlossenen Türen verhindern sie einfach, dass ich zu schnell durchrenne oder mit sowas, dass ich einfach durchrennen kann. Weil, naja, der Typ läuft schon ein bisschen sehr langsam. Guck mal unten links dieser Sensor. Ich glaube, der zeigt Feinde an. Oh uh oh. Langsam. Oder auch nicht? Mitchell, Mitchell. Halt durch, ich komm Au! Mist! Versucht die südliche Seite zu erreichen. Treffen uns dort. Ich habe meine Waffe nicht mehr. Hat ja auch keine Waffe dabei. Ich hätte gerne ignoriert, aber ich wollte eigentlich eine Waffe haben. Ah, doch, da liegt er. Oh. Ah Naja, besser als nichts, die MK. Das mag Es so. ist recht düster hier. Happy. Immerhin finde ich Daten, das ist doch schon mal was. Wenn 15 Kapitel, 45 Daten. Das müssten drei pro Level sein, ich finde normalerweise eins. Okay, die rennen hoch. Nicht mit Schaufenster. Ich finde das richtig uncool. Das übrigens auch. Das ist Kunst. Oder so. Ach ja, waren wir vorhin, glaube ich. Ich glaube, Gideon ist hier oben durchgegangen. Da ist jemand. Habt ihn gehört. Ich hab das gehört. Das hat mich jetzt ein bisschen erschreckt. das hast ein Messer! Ah, come on! Okay. Ja, okay, das war jetzt richtig nötig. Aber ich wusste, dass da jemand war, man hat ihn gehört. Ich bin draußen, unten an der Feuertreppe. Und mal nachladen, das ist die MK14, nicht die MK12. Aha. Weißt du, Hauptsache, die ganze Welt ist im Arsch, aber wir haben die größten Hightech-Waffen noch. Mitchell, hier unten. Wenn ich hier gehe komme ich nicht mehr zurück, Doch, aber ich muss... Ist aufgeflogen. Das voraus. Ach, da ist er ja. Hätte ich vielleicht nachher machen müssen. So eine Reaktion gibt's nur auf Hunde. Scheiße, es ist ein halbautomatisches. Es gibt immer nur drei Schüsse ab. Ich glaube, das war ein Hund. Okay, aber ich habe die Daten. Das ist cool. Also heißt, ich muss jetzt nicht mehr hier rein. Ich warte einfach. Wieso? ist kurz, dass der PC nicht mehr da ist. Ich glaub, hey, jetzt ohne Scheiß, wir werden da durch. Denke ich mal. Wenn wir es wenigstens probiert hätten. Na ja, fahren durch, ja. Diese Granate ist so 1, so, 2 so oder 3 mäßig. Wenn ihr, ob ihr wirklich richtig steht zu wenn das Licht dann geht, weil. Wenns knallt, hast du falsch. Geh dir. War das hier die mit? Ja genau, die Warngranate. Ich denke mal, das ist eine der nützlichsten Granaten in diesem ganzen Spiel. Weil den hätte ich ziemlich komplett übersehen. Das weiß ich eigentlich zu ziemlich 100%. Nein, nein, nein, Hundi. Du bist zwar süß, aber du bist böse. Also ja, nicht böse, da wurde böse erzogen halt, ja. Wisst schon, was ich meine? Kein Hund kommt von sich aus und boah, geil, ich darf Menschen zerfleischen. Will ich unbedingt. Wie ist die Lage? Wie ist eine Taschenlampe drauf. Wieder halbautomatik. ihr euch keine anständigen Waffen leisten, Jungs. Wenn ich euch schon die Waffen klauen möchte, um damit zu töten, dann wenigstens anständige Waffen bitte. Und weiter geht's. Seht ihr, die machen nicht mal mache genug Schaden. Kommt schon Leute. Ihr sucht euch selber aus, versteht. Da ist noch einer. Okay, das kühne Päckchen heißt nicht, dass da, äh, dass da Verbündete gestorben sind. Weil das würde sonst jetzt bedeuten, dass Gideon tot wäre. Und das ist Gideon garantiert nicht. Zieht die a zwölf? 12 Oh ja. Ah Jungs. Alles fresh. Status des Doktors. Wir haben biometrische Ordnung. Immer noch im Kranken. Los jetzt. Da oben ist da oben ist auch noch einer. Ja, dich sehe ich auch da oben. Noch 100 Meter ah Leute. Joker, gib uns Steckung. Gar uh, ich nochmal, komm, komm rein. oh rein. Wo kommst du denn jetzt her? Ja? Also wird jetzt kritisch. Also nicht, weil ich so viel sterbe, sondern weil ich nichts mehr zu trinken habe. Der Wagen, das ist unsere bin, was muss ich denn schieben? Ja, hätte ich das mal vorhin gesehen, ne? Äh, ja, ach, ich muss gedrückt halten, ja, nein, Joker ist scheiße. Joker kann das nicht. Ich mach das für ihn. Mit einer Grenade. Ich sehe gerade, ich bin bei 46 Minuten. Mit der Fug. Sorry, Leute. Äh, ist nicht, nicht schlimm, aber es ist okay. Äh, ich bin jetzt eh gleich leer. Ich hol mir jetzt ein Summerspiel und dann geht's weiter also ja, danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder bei Modern Core, Modern, Advanced Warfare. Call of Duty Advanced Warfare. So, ich bin gerade sehr durcheinander mit den Namen. Ja, auf jeden Fall, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Cheerio!